Es soll um den Antrag gehen mit dem Titel »Besserstellung von Asylbewerbern bei der Fahrerlaubnisvergabepraxis beenden«, der schon deshalb unsinnig ist, weil sachlich falsch. Denn es gibt keine Besserstellung. Ich habe hier... Sie haben auch selbst dankenswerterweise daraus zitiert, die Antwort der Landesregierung auf die Drucksache 7 1153 vom Mai dieses Jahres zum selben Thema. Die haben Sie, dachte ich bisher, nicht gelesen, aber nun offenbar doch, das macht es schlimmer. Eigentlich langweilen Sie mich mit dieser Ollenkamelle, die seit Jahren immer wieder aufgerufen wird in den verschiedensten Bundesländern. Aber ich verstehe, warum Sie das tun. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, dass Sie Fake News verbreiten. Sie tun das nicht aus Versehen. Sie tun es mit voller Absicht, denn Sie haben ein Ziel. Aufregung und Empörung schüren, Emotionen erzeugen, Feindbilder aufbauen und aufgrund dessen unglaublich viele Klicks in den sozialen Medien erzielen. Darum geht es und nur darum. Sie wollen also, dass der Landtag feststelle, dass keine grundsätzliche Notwendigkeit in Deutschland bestünde, den Führerschein in fremder Sprache, wie Sie es formulieren, abzulegen. Ich stelle fest, dass der Landtag das nicht feststellen muss, weil es ohnehin so ist. Es ist eine Möglichkeit. Sie können sich, so steht es in der Fahrerlaubnisordnung Anlage 7.13, ich beschäftige mich ungern mit solchen Dingen, aber ich musste es tun, in Englisch, Französisch, Griechisch, Polnisch, Portugiesisch, Kroatisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Rumänisch, Türkisch und seit 2016 in Hocharabisch -Arab prüfen lassen. Je nach eigener Fähigkeit suchen Sie sich was aus. Zunächst schreiben Sie, dass die Arbeitsagentur im konkreten Einzel Aha, das wusste ich nicht. im konkreten Einzelfall bezahlen darf. Richtig. Um welche Einzelfälle es sich handelt, ist nebenbei bemerkt präzise beschrieben. Aber darum geht es Ihnen ja gar nicht. Sie tun in den nächsten Sätzen so, als würde eben nicht der Einzelfall betrachtet, sondern, und da wird es wieder mal sprachlich entlarvend, jetzt kommen Sie, die hunderttausenden Migranten, wow. so, ja, die alle ganz wild darauf sind, den Führerschein zu bekommen, alle auf Hocharabisch natürlich. Und als, so schreiben Sie es, Lawine mal wieder, über uns hereinbrechen. Bullshit, es stimmt nicht. 2019 haben nicht Hunderttausende, sondern 135.000, ein bisschen weniger, Sie haben es selber gesagt, Menschen, bundesweit auf Hocharabisch die theoretische Fahrschulprüfung abgelegt, etwa genauso viele in den anderen Sprachen und, man höre und staune, 1,5 Millionen auf Deutsch. Die meisten bezahlen das selbst, weil es ist festgelegt, dass das zur persönlichen Daseinsvorsorge gehört. Ich habe mich noch mal erkundigt am Asylbewerberheim bei mir zu Hause in Lüchen. Und wie es der Zufall will, ich habe eine junge Afghanin, die hin und wieder bei mir arbeitet. Sie hat die Schule beendet, bewirbt sich um eine Ausbildung und macht jetzt die Fahrschule, die sie selbst bezahlt, wie die anderen auch, die dort untergebracht sind. Ihnen aber ist jedes Mittelrecht auch das Unsinnigste, um ein Feindbild zu produzieren und in die Welt zu posaunen. Ich versuch's, obwohl ich weiß, es ist sinnlos, und empfehle Ihnen, lassen Sie es einfach sein. Der Antrag wird abgelehnt. Das Einzige, das Einzige, was auch für mich wirklich spannend ist an diesem Antrag, ist die Preisfrage, in welchem Landtag sie demnächst auftaucht. Danke.